Hey und Willkommen zu einem neuen Projekt, Minecraft Chaos. Heute mit dabei sind Funky LP und Kyros. So, wir werden das Projekt starten in 3, 2, 1, go! Jo. Oh, der F5 raus, hier runter! <lacht> Wo ist er denn? Komm runter! Ja. Darf es looten, looten, looten. Alles mitnehmen. Nein, ich werde verklaut! Ja sicher? Ja, du hast alles, okay. Mhm. Nee, oder, gell? Ja, ich geh weg. <lacht> ich geh ja weg! Ihr könnt. Oh! Nein! Das ist nicht erwisch. Ich hab mal deine Sachen gelootet, gell? Ey! Wo ist er? Er immer noch da oben. Und ja, er ist erst explodiert. Er ist neben uns. Nice. Hinter dir. <lacht> <lacht> <lacht> nice, nice. Ich mache mal Workbench. Jo. Ich stelle da uh, zur Kiste. Bücher, Bücher brauchen wir nicht. So okay. Ziemlich wenig Bäume sind da ja. noch. Ja, ich eier jetzt mal hier rüber irgendwie. Mm -hmm. Zuckerrohr. Hui, hui, hui. Eier weg, ey. Dumm, di, dumm, di, -dum. Was gibt's hier? Einen Stockknall. Ich brauche aber eine Kiste. Ich baue mir mal ein uh, Spitzhacke. Jeder kann... Eine Kiste. Kann der nicht abbauen? Kann ihn auch nicht auswählen. Sorry, save my kisten. <lacht> ah, okay, jetzt geht's. Äh, eine Kiste bauen und einen Namen ranschreiben. So, ja, was will ich sagen? Ich sorge mir mal ums Essen. So, ich hoffe mal, ihr nehmt nichts aus meiner Kiste raus. Oh, den, den Sprung schaffe ich! Juhu. Den auch? Ja, nice. Kicken, sonst ist das hier. Drückbarkeit 3 auf dem Schwert, was ist das? das? wir erstmal ein Bett. Nein, Du? Nein! Der ist ab ich hab drei, Jetzt ich noch Holz. Muss ich aber irgendwie wieder da rüberkommen? Nein! Mama! <lacht> das läuft doch niemals. Na ja, da warte, ich kann die abholen, wenn <lacht> du Wie willst du mich abholen? Ja, bin Blöcke abbauen und dann. Ich brauchst mal drei Holz. Also Leute, das ist ein Sky Block-Projekt für die, die äh, neu einschalten mit vielen Dungeons und so weiter. Ich werde denke ich mal täglich eine Folge äh, hochladen. Wenn es so funktioniert, wie ich das will. ist ein Dun Mann, geh weg. Hast du eine Spitzhacke? Nege. Doch. Ah, das war's. Das ich doch. Ich will zurück zu meiner Kiste. Wir. Aber machen wir machen da nicht so safe Wege, nee, wir jumpen so mal dumm wie so hier. Naja, hast du eine Workbank schon gebaut? Jo, neben meine meiner Kiste. Der Double-Kiste. Ich hab ein Bett. Oh, so, safe. So. Check-in-Chest. Lass mal erstmal. Brauch mal, ich bau jetzt erstmal Erde ab ein bisschen. Boah, da irgendwas... ist ein Loch. Ich brauch irgendwas um mich fortzubewegen. Mm. Leute, ich mach mal kurz mein Licht an. doch so, seht ihr mich wieder. Was war das? Ich kümmere Eier. mich mal ein bisschen um die Melonenfarm. Wo eiert er denn rum? Da unten, er baut sich darüber. rüber. Wie nice. Ich finde das Projekt ist eigentlich ganz, ganz nice. Alleine schon, weil Skyblock ist und mit mehreren Leuten zusammen. Jo, das ist auf jeden Fall kommen ja noch zwei andere Leute aber die kommen später nach die können jetzt noch nicht ich werde mir das Haus da unten eigentlich safen oder wollte ich mir eigentlich safen <lacht> ja das okay, das Haus da unten aber da komme ich nur mit Wasser runter und er hat glaube ich die ganzen Wassereimer und alles ich kann den Lava Eimer anbieten. nee den kannst du behalten okay, okay. Lava schwimmen will ich nicht danke ja war nur ein Quaschiff <lacht> ich glaube ging es auch irgendwo nochmal also, den Lavakübel, also die Lava wegtun und mit dem Kübel da Wasser nehmen. Ja, damit wir ein Dings kriegen. Äh Ach, Cobblestone-Generator. Ja, deshalb. Also. Hey, das kann ich gleich direkt machen, wenn du das schon sagst. Kannst, ja, kannst du das gerne. Ich weiß nur noch nicht, wo ich mich hinbaue. Da unten zu dem Dorf ich. hoffe, ich kommen. Wie komme ich, ich, komm ich da hin? Katze. Meine okay, äh, ja, Katze rennt gerade quer durchs Bild. <lacht> er hat da drüben schon Holz. Nein, es läuft bei ihm. Mhm. Irgendwer braucht gerade meine Hilfe bei einer Installation von dem Mod. Ich kenne die Nummer aber nicht. Ich glaube, das ist. Ähm, keine Ahnung, wer. <lacht> also, das Projekt ist dann ungefähr beendet wenn wir alle Inseln durchgefrostet haben. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich hin soll, ey, das ist so eine große Auswahl. Ich brauch mal einen Wassereimer. Hast du einen Eimer? Ja, warte. Hm. Warte, Nein, lass, mal, der... lass mal, Was tust du? Warte, ich würde nur einen Coverstone fahren. So, ich will da runter in das Haus. Warte. Aber dann brauch ich Wassereimer dazu. Also nur du mal kurz einen Wassereimer, mehr brauche ich nicht. Da. Also, alles safe mit Bildern. Okay, es war ein Starrerfahren. So, ich kann dann einmal gehen, ne? Hi. Servus. Was? Hier ist Steffen. Jo so, Steffen, wir sind gerade in unserem Projekt Skype-Projekt und nehmen gerade auf. Ui. <lacht> Sorry, dass ich dazwischen Nö, nö, kein Ding. Ähm, kannst du schnell den Channel höher drin? gehen? Und... Jan-Channel höher, ich komme in 10 Minuten hoch. Wenn dir das genügt in 10 Minuten. Okay, dann bis später. <SSSS> jo, bis <SSS> gleich. Ciao. Das war Steffen, das war der, der mir geschrieben hat, der einen Mod braucht. <lacht> okay, machte noch irgendwas komplett falsch. <SSS> ja, du kannst doch da Steine abbauen, das passt doch. Ja, aber wir kriegen Steine. Kriegst sie nicht? Nee. Achso, die, die fließen nach hinten. Ist da hinten irgendwas drunter unterm Lava? Dann ja, stein. Ups. Ja, so passt das nicht, das stimmt. Das kann ich hätte ich dir auch sagen können. Ja, warte, wäre eine andere Idee, oder? Nehmen wir mal bitte den Eimer. Du hast den. Ach so, stimmt, ich habe einen. Geh mal kurz nach unten. Drüben nach unten. Er da nicht schon ist. Oh! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, ich werde sterben, ich werde sterben. Nein! <lacht> ich bin tot! Was hast du aufgeht? Da war. Da war ein Loch. <lacht> er hat da kein Loch, ich brauch neuen Eimer. Hast du noch Eimer? Jaaa. Geil, Edna. Imm mal bitte schnell, du kriegst ihn auch gleich wieder. Ju, warte, well, muss die Laune noch bitte safe. Da kriegst du einen Eimer, der ist leer. <lacht> Ach man. Ich wusste gerade aber nicht, wo ich mein Wasser. Ich hätte mich auslocken können und du hättest mich damit Wasser safen können, aber das wäre ja kein. Ah, also deshalb geht's nicht, weil da keine Erde drunter war. Oh, Unter? Da runter raus, da wo ich hin will. Hä? Hey. <lacht> Gefühlt mache ich irgendwas komplett falsch. Ich vergesse wie man den die, die gut baut. Da drüben hin. Ja, nice. Naja, da gibt nicht so viel Nein, nein, ich bin schon wieder tot. Ach, Mann! <lacht> ich habe die Druckplatte vorm Haus abgebaut. Und da habe ich gedacht, der Sand bleibt liegen. Aber der ist dann auch mit runtergefallen. Ja, was willst du sagen? Ja, was soll ich. Ja, genau, was sollst du sagen, genau. Ach, ist das scheiße. <lacht> Neues Projekt, gleich mal zwei Eimer weg. Ja, brauchen ja. wir Eisen. Ich hab zwei Eisen, aber mehr nicht. echt Ja. Die brauchen wir Ich, brauche <lacht> ich bau gerade hier die ganze Erde ab. Oh, mal das sind die lieber mal zu, sonst wird es gefährlich. Ja, der schießt auf mich. Ja, nice. Der auf dich. Ah, das sind Skelette, die kommen ja um hin. Könnte man ja eine Eisenschaufel machen, aber das ist ja irgendwie totaler Käse. Mm. Ich glaube, wenn man da mal so, so eine Mini-Insel baut, aber das ist nur Kohle. Ja, ich will. Kommt gerade überhaupt nicht vorwärts, ey. ihr nicht. Ich mich jetzt darüber zu der Festung und richte das Quartier wieder dort ein. Hm. Oh, ich nehme ein Schwert mit. mit... Ja, my First Sword. Das nehme ich mit. Rüstung habe ich keine und eine Potion of Water Breathing. Was du dich denn hin? Ich habe gedacht, das ist Cobblestone, aber irgendwie. Ist nur Kohle. Da drüben ist ein Skelett. Ach man. Soll ich denn jetzt wow. bitte an dem vorbeikommen? Wir schauen mal in der Kiste an, ob da was ist drin ist. Ne. Äh... Im Bett? Im Bett hab ich noch nicht, ne? Wo? Wo ist er? Wo eiert er rum? Keine Ahnung. So, ich kann mir mal wenigstens uh, bessere Spitzhacke bauen. Ah, Kiste gefunden. Nee, ich kann nicht. Nein. Leer, wieso ist die leer? Alles klar. Irgendwie mangelt es uns am Arm. Ja. So. Kiste ist leer. Edel? Viel der Schwerkraft zum Opfer. Bye, bye. <lacht> was ist jetzt da hinten? Was drinne? War noch leer. Nice. Oh, boah, fuck. Da drüben sind Creeper ohne Ende bei ihm auf der Insel. Ja, das sind gute Insel aus, muss ja, ja, wir haben überhaupt noch keine Insel. Doch, die ganz kleine da. <lacht> Ja da wo wir drauf, Alter. Crazy hier, ey. Da drüben ist ein Skelett und wir haben nichts zum runterschießen. Ich weiß, was die ja. Das... Wollen wir uns hier einrichten? Ich baue da gerade ein bisschen Iron ab, damit wir. Oh, was mache ich denn hier? Keine oh, einfach um... sinnlos irgendwelche Kisten. Ups. So, die Kiste safe ich mir noch, damit ich eine Doppelkiste habe war das bei uns auf der Insel oder <lacht> war das bei ihm? ich war es ehrlich gesagt, so gut <lacht> ich glaube nicht bei uns Okay, gut cool. er wird alle sterben die ganze Zeit ja, er versucht seine Insel irgendwie zu retten schafft es aber irgendwie nicht so ganz Katze was willst du jetzt schon wieder hier? hier so, Leute ich habe eine Katze auf dem Bildschirm läuft oder? In der Aufnahme eine Katze. Ging's doch auch mal runter? Hier unten drunter. Glaube ich, war auch noch irgendwas. Kommt da nicht runter. Doch, hier ist was. Bist du schon unten? Nee, ich will gerade wieder bergauf bauen, da aber. Doch, klar, warst du hier unten. Oder irgendjemand war hier unten. Doch. Klar, bist du hier. Hi. Hier nee. unten irgendwas. Alter, <lacht> das war so dumm. Das ist crazy. Was passiert hier? Was machst du? Ich bin fast am Stern gewesen. <lacht> Braust du dich da jetzt wieder hoch oder was? Ja. Geh mal runter, hier unten war doch mal irgendwas. Ja, die ganze Welt direkt zerstört da uns, kommt mich vor. Oh, oh, oh. Ich will doch nur da auf den Stein. Hier war doch irgendwo mal eine Kiste. Ach, da ist eine Kiste, genau. Darüber komme ich nicht, glaube ich. Ich geh gehe gerade zum Skelett-Spawner, es steht gerade kein Skelett. Da hin muss ich. Da wow. ist noch eine Kiste. Nice. Reinkommen? Was? Ich will gerade hier. Es sind zwei Kisten, aber hier ist TNT dran an der Kiste. Der einen. Hm. So, die an die komme ich glaube ich nicht ran, oder? An? Die aufmacht, dann. Ja. Yeah. this is a trap. Okay. Hier halt den Wasserstrom hoch, wo, wo direkt bei uns rauskommt. Ja, Wupp. Die erste Melone ist schon mal gewachsen, das ist schon mal gut. Ich hab auch noch einen Melonsamen, aber nur eine. Du, achso, du hast ja eine Dings, gell? Hm? Doch. Hm. Ach, ich werde werd ich. Ne, ich renne jetzt nicht ins Nether. Ist das Skelett jetzt endlich mal da hinten weg? Ja, ja habe das Skelett spannend. Gut, dann gehe ich mal nach da hinten. Also ich muss mein Schwert noch mitnehmen. Ähm, Schärfe 1 überhaupt was zum Verteidigen hab. ich fall eh gleich wieder runter. ich sehe es kommt <lacht> du schon Naja. Ah, jetzt wolle falls ihr euch ein Bett bauen müsst, gell? ja, bau vielleicht immer hier ist auch noch Iron ja. aber ich habe halt keine Spitzhacke Ähm, in meiner Kiste, na doch, ja in meiner Kiste wäre auch ja, Hutspitzhacke hier ist auch noch mal Wolle Oh, jetzt ist ein Mini-Zombie-Spawner, den müsstest du mal wegmachen, weil ich krieg den. Also da vorne? Okay. Ja. Ja, warte die Bar mir gerade zu der anderen Insel da. Auch oh, ich nehme hier unten die Insel mit den. Hey geil. Schnell bauen. Okay. Überlebe ich das? Ich hab nur. Bitte überlebst, bitte komm! Oh, ein Herz noch. Oh, geil. Was denn? eben ein ziemlich geiles äh, l-am geile können. Geil. Uh, was steht da drinne? I heard some of the villager in their house next talking about somewhere in this island where they could get rich. Okay. Nice. Ich töte erstmal das Schwein, um es zu essen. Bein! Ich bin der Schweinemörder jetzt. <lacht> Mach das. ich hab jetzt das Schwein hier getötet. Muss ich auch noch Holz mit der Hand abbauen, beziehungsweise mit dem Schwert, damit ich hier durchkomme noch eine Kiste, oh nice! der Insel bleibe ich, die gefällt mir. <lacht> Wo bist du denn? Unten bei dem Villager. Oh, ich bin da. Bei den Villager? Ja, ja. Ah, du, ich glaube, ich weiß was. Wo warst schon mal vorbei? Was? Das ist meine Insel. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> äh, was macht der? Was kann der? Okay, Spitzhacker und Smaragde, Smaragde, Smaragde, what the fuck? Alles mit ne... gleich was immer Taff vollknallen. Marakte. Wow, this is a trap. What, what, what, what, what, what? Doch, keine Trap. Gut, hab Hasen auf der Insel und Hühner aus Kiste Eis Ich baue jetzt hier an, das ist mein Das ist jetzt meine kleine Insel, die ich ausbauen werde Ich muss nur noch eine Insel ausfüllen muss dann erstmal hochkommen und muss mir alles holen Villager, hm. du bleibst ja hier, du rennst ja nicht weg, hoffe ich für dich Doch. Die Kiste abbauen, hoffe ich passiert nichts nein. Gut. Mit das hier drüben mit... Ich glaube, ich sterbe gerade an Hunger. So langsam, aber sicher. Läuft bei dir auf jeden Fall. Jo. Die Kiste da hinten habe ich nicht abgebaut, glaube ich. und hier, hier die habe ich abgebaut. Da kommt mein... ...Darfplatz rein. Und das wird die normale hier. Ich baue mir mal auf jeden Fall das Bettwagen. Warum, nicht? Ne? Ich dass mal alles rein, danach stürze ich mich in den Tod. Standard. Ha? Standard. Ja. Ähm, ja, das machen wir dann einfach dann später. Das brauche ich noch, das, das brauche ich nicht. Ja, aber... denke ich mir hier noch schnell ein Feld an. Ich natürlich, dann auch noch Wasser. So, das war es jetzt mit der ersten Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Vergesst auf jeden Fall auch nicht bei den anderen zwei YouTubern vorbeizuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal.